Kann man das bewegen, es noch bewegen? Ist ah, so funktionieren also die Laufkatzen. was das ist hier. Um äh, Stiffe anzupeilen. Je weiter die auseinander sind, desto genauer. Guck mal hier, sehen wir noch den Top-Zustand, wie die noch aussehen kann. Krass. Ah, guck mal. Nee, das kann nicht sein, dass das so, nee. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die so montiert war. Aber hier, guck mal. Die Jo. So. Den habe ich aber sonst nirgendwo gesehen, so? Mhm. Aber das könnte sein, dass der wirklich da war. Ja. Weil das würde immer. Irgendwie schon, ja. ne? Ja. Guck mal da. Die Kunden, Tagesverbesserungsrechenschieber. Da brauchst du mal eine Schulung für Gegner Wind. mal. Cool. damit kannst du komplett alles ausrechnen. Das bedeutet, du gibst quasi hier die Entfernung ein, hier gibst du irgendwas anderes ein, hier kannst du den Wind ein okay. eingeben. Krass, guck das mal an. Und dann kommt hier am Ende die Koordinate raus. Das ist kaputt. Mega. Und dann wurde das durchgegeben. Über diese Darum. Nee, das wird hier hier ich glaube, dass wir hier erst mal hier Darum? Ich glaube, das wird hier raus. Guck mal, das wird hier... Das Ergebnis wird da in... Das werden wir müssen nicht erfahren. Wir werden es nicht erfahren. Elektro-Uhr. Krass. Ja, das ist wirklich... Bitte? Ja. Der Greifer ist krass, oder? Mhm. Deswegen passt es eigentlich immer das. Mhm. nur nee. als Nicht das Museum. Doch. Doch. Da hinten sind, da sind wir jetzt gerade genau. bei der 1. Dann gibt es hier vorne nochmal, da gehen wir auch in. hin. Genau, da waren wir auch. 6 gehen wir noch. Krasse Nummer. Verschiedene Munitions, verschiedene Kaliber. Stell dir mal eben dieses big Nee, stell du dich. ich habe hier die Kamera in der Hand. Nein! Nein. <lacht> ja, in Deutschland undenkbar. Oh Aber yeah. hier, die treue ist, das mag der Ära. Ja, so sah das mal als Stadt aus. Vielleicht war das ja. Das ist doch nachträglich, oder? Nun Beziehungsweise Geschosse. Boah. Führungsringe. Reinhard der Ergäy. Tausend... 24,4 Kilogramm. Nein, vergiss es. Kampfgemeinschaft Kampfgemeinschaft der Vorder Kameradschaft. Sie bewährt sich besonders in Not und Gefahr. Der elektrische Handbohrer. Nein, das könnte ich auch sagen, ja. Geil, ja, ja, ja. oder? Pressmuttern zum Luftkörper folgen. Heftig, Originalwerkzeug, Leute. Das sind die Kartuschen. Kartuschka. Mehr Kartuschka. Hier, Kartuschenraum. Das sind Fässer, oder? Nee, das sind auch Kartuschen. Ja, jetzt weiß ich noch, für ein Schild ist. Der macht für die Kartuschen. Ja, zum Beladen. Mhm. Sehr gut. Ein so, Blick nach rechts. Da ist der Lore mit den Granaten. Und hier ist eine, hier ist eine Wasserbombe. Bombe. Bombe. Und hier ist der Funkraum. Was ist das hier? Belüftung ne? und Warmwasser. Guck mal, Gewährsteller, ne? mhm. alter Gewährsteller. Radi-rum. wir gern gesehen. mg 42 Alte Kochnische. Und die Latrinen. Ah, nee, das ist der Öl. Ölraum. Hier 1700 Liter, 1300 Liter, 1700 Liter. Alles noch in einem perfekten Zustand. Hier könnte man... Ich fast noch was lesen, guck mal. Raum, Maschinenraum, Maschinenraum, ne? Auf der siehst du das? Könnte Maschinenraum stehen, ne? Heizungsraum. Heizungsraum, könnte es auch sein. So, also, hier sehen wir mal, wie das damals aussah. Die waren ja in dem anderen Bunker alle weg, aber hier sind sie noch alle da. So, mein Topflicht bei einer GoPro ist leider leer, aber ich habe eine Taschenlampe dabei, höher, tiefer. Hier könnte man die Voltzahl einstellen. Instrument umschaltbar. Boah, alter Dieselmotor, Schiffsdiesel. Oh. Das ist natürlich auch geil. Ach, das Lichtschalter, voilà. Pumpen. Oh, hier. Guck mal, hier, Daniel. Wir, find, wir sind zugänglich, aber Deutschland muss leben. Ach, wir sind vergänglich, aber Deutschland muss leben. Ja, da haben wir jetzt über... Ne? Schaut das der zu, das ist hier der Raum. Da ist ein Bild von Adolf Hitler. Eine alte Fahne. Das ist ein Originalbild, sogar krass. Das ist mal krass, Leute. Genau, Gewehrkolbenständer. Das sind sogar Originalgewehre. Alter Stahlhelm. Festgeschweißt. Die Gasreinigung. Das zu. Ja, ich glaube es ist Zeit. Für die Kanone. So, wir sind jetzt in der Kanone drin und wir sehen das erste Mal diese Loren für die Munition. Die kamen hier dann entsprechend durch die Aufzüge, und dann hier umgeladen, falls das Ding getroffen wurde. Also hier, wir befinden uns quasi in der Kanone jetzt. Dann waren die Mannschaften oder die Mannschaften waren dann entsprechend geschützt durch diese Türen. Boah. Boah, da können wir theoretisch hoch in die Kanone, das machen wir auch gleich. Und hier über die Sprechfrohr, hallo, konnte man sich dann verständigen. Ist das hier ein Aufzug? Daniel? Das ist ein Aufzug, ne? Für die Granaten. Das ist der Aufzug, ähm, der Granatenaufzug. Wir ja, ja. haben uns ja gestern noch gefragt, wo das Ding geladen haben. Richtig, das ist der Granatenaufzug. Ja, es gab zwei Stück. Einmal für die Granate und einmal dann entsprechend für die Kartusche. So, wir gehen jetzt erstmal komplett einmal hier unten lang. Ja, ich habe das, ähm, kenne diese Bauweise, wir waren schon in der Batterie TOT. Könnt ihr euch gerne auch mal anschauen. Oh, das Video habe ich auch online, auch ein sehr interessantes Teil. Aber hier sehen wir halt noch an der Decke, die Metallplatten, die gingen dann immer hoch bzw. runter, wenn das Geschütz sich gedreht hat. Dann fällt auch die Rollen darunter. Mega. Ja, dann gibt es immer die Fluchten, dass man als Person dann auch zur Seite gehen konnte. Und das ist wie gesagt total besonders, dass man hier noch die Loren sieht. Mit Bremse. Unglaublich. Wirklich unglaublich. Da ja, wo kann man her? Abrollen, Fahrt, anrollen. Krass. Gehen wir hoch? Wie ist hier rein? Ja, ist auch hoch. Hammer! Das ist, ist die große Kanone, Leute. <lacht> kriegen wir gar nicht drauf. Nee, kriegen wir gar nicht drauf. Oh, das erste Mal, das war so ein äh, Turret. Dinge von unten sehen, Alter! Da seht ihr die Klappen, dass sie hoch und runter gehen. Und da kam denn die Munition über den Aufzug hoch. Talanstrich, natürlich auch Antirost. Das Rohr ragt noch ein ganz kleines bisschen raus. Das ist zu, aber ich habe gesehen, es ist offen. Wir können auf jeden Fall in die Kanone rein. Das geht schon klar heute. Ich bin schon oben, so wie ich ihn kenne. Nee, da ist er noch. Wie, du bist noch nicht oben? Nee. Warte, wir sind erst gemeinsam. Ja, in Augenblick. Ja. Mhm. Bitte? Ja. Das ist der Aufzug? Leider mhm. zu. Wie kommen wir denn jetzt da rein in die Kante, oder? Wir ja, müssen die Treppe hoch. Ja, da müssen wir die Treppe hoch. Ich würde sagen, dann gehen wir auch die Treppe hoch, oder? Ja, ne, die ist zu habe ich schon geguckt. Ja, ich glaub, das ist aber auch Dein Rucksack stört. Nein? Dann müssen wir außen ran. lang. Oh, wir wollen jetzt da hoch, Leute. Alter Stacheldraht noch. Wir brauchen nur einen Eingang, den sind wir da oben. Ich das mal. Guckt euch das an. Der Jörg ist einfach wieder. Crazy. Ich bin noch Deutsch. <lacht> <lacht> du siehst mir eh nicht auf. <lacht> Wenn ich bin jetzt wieder happy. Versuche mich mal wieder durchgesetzt. Werden. Wieder? Das erste Mal diese Reise? <lacht> ja, nicht ganz. Da ist der Weg. Das ist ein Abend. Ich freue mich auch, dass Du ekliger. Ich weiß nicht, stopp ich jetzt nochmal drücken machen können. Was ist das hier? Mein Gott, ist das ein Riesentrümmer! Trümmer? Ist das ein Riesentrümmer? Boah Daniel, das ist ein schönes Foto, das ich gleich von dir mache. Oh hier liegt die Kanonenabdeckung. Und da haben wir das Kanonenrohr. Komplett gezogener Lauf. Man kann bis nach hinten durchgucken. Man sieht sogar noch die Ruhspuren. Ja, ja. Mega. Ein riesentrümmer. Ein riesentrümmer. 1940. Überall Relikte und Spuren längst vergangener Zeit. Ja, kann man. Oh, hier haben wir einen Graben und dann konnte man hier entsprechend konnte man näher das sehen. Freudscher Versprecher hätte ich jetzt fast gesagt. Hm. Ultimativ, oder? Wir gehen dann jetzt mal rein. Bis gleich. So, da wäre ich fast hochgekrabbelt gerade. Vor allem, wie sinnlos. <lacht> <lacht> Boah. Ja. Alter, ist ja alles noch da. Das ist krass. Ja. Guck mal, Schutzart IP44, das gab es damals schon. Ha. Witzig, oder? Ist ja, also, kommt alles aus der damaligen Zeit. Boah, hier, Rührungsreiniger. Oh, ist das ein Riesenkoloss. Ist das ein Riesenkoloss, 1940. Alter, und gebürstet, so wie du mich kennst. Äh, wahrscheinlich gab es da. Von unten kam das Ding runter. Siehst du, da, da? das Ding wurde geschlossen. Siehst du, das, das ist nur die Führung. Ah, okay. Und da drin ist das Verschluss. Da siehst du? Hm. Und da wurde dann rausgeschossen. Mit dem gezogenen Lauf. Boah, heftig. Hier kamen die Kartuschen hoch. Nee, das ist. Äh, die, äh, Abfall. Ja, genau, das sind die Kartuschenabfall. Die leeren Böse miteinander rein. Korrekt. Sehr gut. Das ist aber wirklich ein Monstergerät. Und das ist hier für die Entlüftung. Boah, du bist doch taub, wenn hier abgeschossen ist. Und das ist der Schlitten, der wird wahrscheinlich nach vorne geschoben, genau. Und dann wird die Granate dann reingeschoben. Ja, und hier Hier ist er Ja, und da auch. Ja, die hat für die Kartusche und aber für den Sprengkörper. Müsste es jetzt aber eigentlich verstanden haben. Wir haben uns das jetzt mehrfach schon angeguckt.